Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und ich bin zusammen hier mit Tarek, das Dream Team von der ED1000 ist wieder vereint. Hallo ihr Lieben! Und Tarek vom Kanal Elektrobytes, ich denke mal ihr kennt ihn, wenn nicht, seinen Kanal abonnieren. Tarek hat ein Auto, das ist der MG4 MG4. und den möchte ich euch heute vorstellen. Bin sehr gespannt, weil ich habe das Auto vorher auch noch nie gesehen, bin auch noch nicht drin gesessen. Das wird mega spannend, also dranbleiben! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Okay Tarek, du hast den MG4 jetzt gekauft als Nachfolger von Mustang Mach-E, ne? Ja, wobei da vertun sich immer viele. Er sollte den Mustang Mach-E nicht ersetzen, sondern es ist einfach ein neues Auto, mit, der, mit dem ich meine Erfahrungen machen wollte. Und bis jetzt sieht das sehr gut aus. Okay, seit wann hast du den? Ähm, knapp drei Wochen jetzt. Okay, dann lass uns den mal angucken, weil mich interessiert, ist, wie er von innen, von außen, von der Seite und von oben aussieht. Gerne. Also, Erst nach von außen. Was haben wir denn hier? Ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, eins zu reservieren und ich hatte entweder die Wahl zwischen schwarz oder gelb. Also habe ich mich für schwarz entschieden. Ich weiß nicht, wie es dir gefällt, aber... Also das Schwarz hier, wenn das so schön sauber ist, das sieht richtig cool aus. Das gelb fand ich aber auch immer geil, das ist eine schöne knallige Farbe. Und wie ist das mit der Verarbeitung? Sag mal, das ist jetzt ein chinesisches Auto, die Chinesen können ja eigentlich mit Autos bauen. Sehr gut, aber wenn du mal hier reinguckst jetzt, ziemlich viel Luft. No? Ja. Aber, okay. da warte ich mal auf. Die Tür zum Beispiel, die fällt sehr satt ins Schloss. Pass auf. Ja, das ist immer das, was wir Deutschen lieben: dieses genau. schmatzen. Das ist ja fast Mercedes-like hier. Guck mal. Oh, hey. kein Scheppern. Aber was mir auch vorhin aufgefallen ist: hier am Scheinwerfer, dieses Tesla-Problem haben die ja auch so ein bisschen stehen, ein bisschen vor. Richtig. Hier ist auch so ein bisschen irgendwie so ein weißer Grat. Ja. Das ist aber nur auf dieser Seite. Gut okay. Das hier, das muss wohl so. Ja, hier ist es besser. Ja. Seite. Eigentlich da haben perfekt. wir das Problem nicht. Okay, sagen wir mal was zu den Daten, Tarek. Ähm, der hat was für einen Akku? 64 Kilowattstunden ähm. Batterie. Netto sind es 61,7. Dann haben wir Heckantrieb. Äh, 204 PS, 290 oder 95 Newtonmeter. 0 auf 100? 0 auf 100 in 7,9. Reichweite? Ähm, offiziell 455, aber ähm, der ist effizient. Vor allen Dingen hat er eine funktionierende Wärmepumpe. Das habe ich jetzt durch die kälteren Temperaturen in den letzten Tagen bemerkt, dass er auch bei Kaltstart, also mit kalter Batterie, äh, bei Kurzstrecke unter 20 Kilowattstunden kommt. Das ist gut, das ist sehr gut. Und die als entscheidende Frage: Hat er einen Frank? Nein, hat er nicht. Wollt ah. ihr mal gucken? Okay, Frank hat er nicht, Tarik, wir sehen es, aber du sagst, da ist noch Platz drin. Lass mal kurz reingucken. Ja. Also wenn man, genau, ja. wenn du jetzt die Abdeckung hier abmachen kannst, was man auch könnte, weil der schützt ja sozusagen nichts ja, Gravierendes, da unten hat man ja Platz, eventuell eine Wanne aus Gummi oder Kunststoff, da, damit man das Typ 2 Kabel so äh, hochkant reinstellen. Ja, das wäre ein Bastelprojekt, was du doch demnächst auf deinem Kanal mal bringen Aber kannst. jetzt fragen sich natürlich alle, ja wohin mit dem Kabelzeug, kommt mal mit hier. koffer um kannst du hier reinschreiben. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist jetzt nicht der kleinste. Wenn man das abmacht, kann man die Sitze hier umklappen. Ich glaube, das sind so 400 Liter, oder? Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall, hier habe ich mir so geholfen gerade. Ne? Ich habe jetzt mein ja, Ladezeug hier drin. Also mein der Boden ist doch ausreichend, das passt doch. Absolut, absolut. Ne? Du bekommst beim MG Typ 2 Kabel gratis dazu, allerdings kein Schukoziegel. Nur mal so zu sagen. Ja. Ähm, we to load kann er nämlich, was viele Elektroautos nicht können, aber jedes Elektroauto können sollte, finde ich. Und diesen Adapter für we to load muss man extra kaufen, kostet um die 400 Euro. Bei MG. Ja, okay. Hundetest habe ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, das wird knapp. Meinst du? Ja. Meiler? Meiler würde hier knapp reinpassen. Na gut, das musst du wissen. Okay. Hm. Ich denke aber schon. Würde es ja, von hinten ist es interessant, dass er hier diesen Bürzel hat mit den, mit den, mit den äh, Rückleuchten. Optisch ein Hingucker, würde ich sagen. Auch die Spoiler hier hinten sieht richtig cool aus. Okay, äh, wie sieht es aus in der Rückbank? Das heißt, du hast den Sitz jetzt auf dich eingestellt. Genau. Ich setze mich mal hinter dich. Ich bin 1,82. Du bist 1,75. 1,73. 1,73. Aber mit 1,85. Klappt. Weißt du was ich gut finde? Das ist der erste Hersteller, der daran gedacht hat. Ja, finde ich klasse, oder? Also es ist so einfach, Leute glücklich zu machen auf dem ja. Rücksitzen. Warum machen das nicht alle Hersteller? Und mal hier? eben Handy hier reinstecken. Ja, das haben ja so gut wie alle. Aber das hier, ja. so zwei Handytaschen, ja. Und für die Jens, Jens, guck mal, hier ist auch ausgekleidet ne? mit Stoff. Ja, das ist kein Plastik. Genau. Das ist halt so Lederimitat, aber das, dadurch wirkt es natürlich viel hochwertiger. Ne? Du hast hier einen kleinen Mitteltunnelansatz. Aber nur ganz bisschen, ansonsten hast du hier hinten echt gut Platz. Genau. Und einmal USB-A fürs handy Handyladen. USB-A? Oh. Oder ist das USB? Ja, ja USB-A. USB oh, das ist natürlich kein USB-C, ist schon mal ein Minuspunkt. Ja, okay. <lacht> <lacht> <lacht> äh, Rückbank geteilt, umlegbar oder nur als Ganzes? Geteilt. Zwei geteilt. Okay. So, jetzt nimmt der Jens vorne Platz. Wir haben bei der Luxury natürlich elektrische verstellbare Fahrersitz. Der Beifahrersitz ist äh, manuell, kann man nur manuell verstellen. Also das Cockpit sieht schon mal ziemlich gut aus. Wir haben hier so ein äh, 12 Zoll, schätze ich mal, Display. Und das ist ein kleines 9 Zoll oder 8 Zoll Display, würde ich mal schätzen. Von den Zollangaben her habe ich jetzt keine Ahnung. So vom Lenkrad her ist schön klein und dick, so ein bisschen abgeflacht, oben und unten. Genau, das Lenkrad ist echt ein Highlight. Wir haben hier echte Tasten, das ist keine Folie, obwohl es Klavierlack ist, aber es ist, sind echte Tasten. Auch hier diese Vor- und Zurück, dieser kleine Joystick hier, mhm. cool, hier auch. Und hier haben wir den Gangwallhebel. Genau. auch sehr schön. Induktive Ladefläche fürs Handy. Okay, wie sieht's denn aus? Äh, zweite Gretchenfrage mit der Ladeplanung, chinesisches Auto, Ladeplanung? Natürlich nicht. Gibt's nicht, ne? Gibt's nicht. Aber du kannst CarPlay machen? Apple CarPlay und Android Auto ja, allerdings nur über Kabel, okay. läuft aber einwandfrei. Ja. Ja. Ansonsten, was eine super Geschichte ist hier, was ich jetzt äh, positiv sehe, man kann hier ähm, die Batterie, intelligentes Aufwärmen der Batterie, einfach auf Knopfdruck. Du musst keine Ladesäule eingeben, ist egal, ob du 10% drin hast oder 20%, er kann das. Man kann Batterie vorheizen, das heißt, das muss man manuell machen. Genau, manuell kannst du jederzeit machen, wie du möchtest. Das finde ich gut. Und er hat natürlich Entlademanagement, Retail Load. Das heißt, bis zu 2,2 kW kann er auch abgeben. Ne? Ähm, wie, viel, wie viel bist du mit dem jetzt schon gefahren? 1200, irgendwie 1200 Kilometer knapp. Und du bist auch Langstrecke gefahren? ne? Ja, Langstrecke. Wir waren jetzt 500 Kilometer, haben wir ein Tagestour gemacht, hat super geklappt. Ja. Ich hatte im Schnitt 16,8 Kilowattstunden mit Autobahn, 120 Tempomat. Wie ist das denn jetzt? Es gab ja schon das erste Problem mit äh, Ölleckagen ja. mal, im Motor. Ja. Im Elektromotor. Das heißt, da ist irgendwie... Ein Nicht im Motor, sondern hinten auf der Hinterachse sitzt das Getriebe. Das Getriebe. -Gedriebe. Soll das Getriebe sitzen. Und die haben wohl bei AMG etwas zu viel Öl reingefüllt. Da passen irgendwie insgesamt drei oder vier Liter rein. Und da ist das Ventil, die Ventilstütze, Stutze, wie nennt man das? das Entlüftungsstützen wahrscheinlich. Genau, genau. Die ist, die ist fehlerhaft. Da sickert ein bisschen Öl raus, ein Ölfilm, und das führt zu einem Ölleck. Es gibt eine offizielle Meldung von MG, dass sie daran arbeiten, dass diese, äh, dieses Ventil ausgetauscht wird. Aber das, was zu viel rausläuft, was zu einem Ölfilm führt, das ist ungefährlich, unbedeutend. Also ja. man kann weiterfahren, aber meiner ist noch trocken. Und die Software hier, wie ist die so? Also von der Bedienung her ähm, sieht die zumindest schon mal ganz flüssig aus. Mhm. Reagiert schnell, ne? fix. Und die äh, Sprachbefehle nimmt er auch, genau. Navigation. Oh. doch die Sie Routen nirgendwo zu navigieren. Ich navigiere ja auch gar nicht. <lacht> Aber die Routenführung, die läuft wirklich gut. Also, ich bin da mit der Routenführung sehr zufrieden. Hallo MG. Ich bin da. Navigiere mich nach München, Marienplatz 1. Okay, Marienplatz 1. sollen wir dorthin gehen? Ja, ja. lass uns da hingehen. Wie lange brauchen wir denn nicht viele Tage? Die <lacht> <lacht> ja. ja, Übersetzung ist manchmal ein bisschen skogel, yeah. ne? also, das finde ich schon mal ziemlich cool, dass das klappt. Das ähm, klappt auf jeden Fall, aber sie müssen Deutsch kurz besuchen. Halt, ne? Wie ist das mit äh, Updates? Gibt's Over die Air oder muss man in die Werkstatt? Ist geplant Over air, aber der erste Update, glaube ich, wird in der Werkstatt stattfinden, okay. so die Info. Aber ganz, ganz ehrlich, ist jetzt nicht kein Mailsuntergang. Und jetzt sag mal hier, bevor wir gleich eine Runde fahren, dieser MG, der kostet jetzt, ich glaube, in der Ausstattung hier so 37,9 37 brutto Liste in der okay. Höchstausstattung. Und dann geht die, über die Förderung, ne? Dann ja. geht. Also bei mir ist die komplette Förderung noch runtergegangen, ja. inklusive aber Überführung und so weiter, bin ich bei 30.500 gelandet. Ja, okay. Und für die Ausstattung ist das ein Schnäppchen. Das ist das Auto, das ist wonach so genau. alle geschrien haben. Wir wollen ein bezahlbares Elektroauto, was auch langstreckentauglich ist. Und ja. das ist er. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen hier vom MG4 momentan sind, Sehr aber gut. ich glaube, bei diesem Auto und dem Paket, was das hier bietet, da ist das nahezu konkurrenzlos. Und äh, ich sehe das für die deutschen Hersteller richtig schwierig, gegen so ein Auto anzustinken. Allein schon die Reichweite, die Akkugröße, die Ausstattung hier, die Assistenzsysteme, was ja auch Tempomat drin, Spurhalterassistent, alles drin. Ne? Autopilot ist drin, ja. Lenkradheizung, Sitzheizung, alles Serie. Und die, äh, die Materialanmutung hier im Innenraum, das ist zwar Kunststoff, aber da nicht mehr. Hier nicht mehr. Also, hier ist es ein bisschen unterschäumt. Hier ist es dann so Kunstleder. Das hier ist weich mit blauen Ziernähten. Naja, hier unten ist natürlich Hartplastik, aber so. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt mal mit der ID-Familie vergleiche, sieht es jetzt nicht billiger aus als im. Um ID. Gottes Willen, um nein. Gottes Willen. Also nein. Nein. Im Gegenteil. Hier saßen schon einige. Ein Cupra Born Fahrer saß drin, ein Ionic 5 Fahrer saß drin und die waren allesamt begeistert. Also jeder, der heute das Auto hier gesehen hat, ähm, war super begeistert. Natürlich wissen wir nicht, wie die, Langstre äh, wie die Langzeitqualität aussieht. Ne? Das wird dann die Zeit zeigen. Ja, diese Sitze ist natürlich Kunstleder, aber das, äh, die Kombination mit ja. diesem Stoff sieht und diesen Kunstleder und diesen blauen Nähten, das sieht richtig gut aus. Kann man nicht meckern. Hier haben wir noch ein Fach drin. Hm. Knabberkram. Genau. Hier ja. unten ist auch noch was. Das Ganze ist hier ziemlich offen. Das macht es ganz luftig. Hier haben wir so eine schwebende Konsole ne, für Gangwallhebel, induktive Ladestation. Du bist ja ein Model S-Fahrer, ne? Das erinnert ein bisschen an das Model S. Und das alte, genau. Ja, genau. So, das alte Model S das hat hier unten auch so eine genau. Konsole, die relativ offen war. Was mich so ein bisschen stört, ist hier diese Kante am ja Klee. Ja. Gut, ich habe jetzt mit der Körpergröße keine Probleme. Freunde, der hat ja sogar elektrische Sitzverstellung. Meine Güte, das hatte ja nicht mal der ID5 GTX, den ich letztens getestet ja, habe. Ja, aber, aber ich muss fairerweise sagen, nur für den Fahrer. Ne? Ja, ist doch egal, da sitze ich ja. <lacht> <lacht> so, das ist natürlich jetzt hier zum Drehen, alles klar. Mal Bevor der Jens gleich meckert, ich als Kenner, werde jetzt etwas sagen und zeigen. Und zwar, wir müssen leider, leider, leider beim MG4, beim MG Pilot hier, unseren Spur... Spurhalteassistenten entschärfen und zwar gehen wir auf Warnung ja und wir schalten Warnton ab, denn der Spurhalteassistent nervt unheimlich. Das sind die zwei Schritte, die ihr nach jedem Schacht leider machen müsst, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Das heißt, das merkt er sich nicht bis zum nächsten Nein, er speichert das nicht, weil gesetzlich ah. kann man den Spurhalteassistent ja nicht irgendwie ausschalten. Aber er ist ja nicht ausgeschaltet, sondern er vibriert nur noch ganz leicht. Okay. Na? Aber man hat die Möglichkeit, wollte ich nur mal zeigen. Übrigens haben wir jetzt noch 50% im Akku und es wird angezeigt, 131 Kilometer reich. 181. Äh, 81, 181, sorry, genau. 181. Und nach meiner letzten Fahrweise. Und wir können ja direkt... Das heißt, der Tarek fährt total sportlich, oder was? Wir können ja sagen, zeigen, hier die letzten 762 Kilometer einen Durchschnittsverbrauch von 18,2. 18,2, ja, das lässt sich doch... Lass dich doch hören. So, jetzt fahren wir los. Jetzt fahr mal. Dann bin ich gespannt auf deine professionelle Meinung. Ich könnte jetzt mal ein Drifting machen, aber das machen wir mal lieber nicht. Heckantrieb, ganz wichtig. Haben wir noch vergessen? Ja. Sieht ja. ganz gut ab. Wie ist es mit der Rekuperation? Hat er verschiedene Stufen? Ja, du? es gibt drei Stufen. Kein One-Pedal-Driving, kein One-Pedal-Driving, und du kannst hier unten, wenn du auf Stern gehst, jetzt äh, ist er auf A. Also adaptive Rekuperation ist Ach so, an. Ach je mehr Minus, desto... Genau. Jetzt bist du auf Stufe 2 zum Beispiel. Rekostufe 2. Ähm, vom Fahrgefühl her, vom Fahrwerk her, vom Komfort her sehr, sehr, sehr vergleichbar mit dem Cooper Born und dem ID3. Das kann ich schon mal behaupten. So ein bisschen höher stellen. Ja, macht wie so. Ja, sitzt sich gut, fährt sich gut. Momentan die ersten paar hundert Meter. Schon mal richtig cool. Wie sitzt du hinten, Nasila? Ich sitze gemütlich. Super. Ich mach mal einen Kickdown. Ah. Ja, okay. Kickdown. Das war doch das kein Kickdown. Doch, ich war auf dem Bodenblech. Ach komm. <lacht> Aber wir sind im Normalmodus übrigens. Ne? Ah, okay, es gibt noch einen Sportmodus. Ja, sicher gibt es noch. Es gibt sogar viele, viele Modis hier. Ist ein Quasi-Modi. Äh. Schnee, Eco, Normal, Sport und Benutzer definiert. Jetzt sind wir im Sport. Ja, ist okay. Ach. Ja. 7,2 hast du 7,9 und 204 9. PS. Ja, okay. Ja. Ist, ist okay für so ein kleines Auto. Ich meine, das ist im Prinzip ja, welche Klasse? Golfklasse? Golfklasse, absolut. Eine Golfklasse, mhm. ne? Ein Golf. Und du hast eine Anhängerkupplung? Also kannst N du dran? Machen. 500 Kilogramm Anhängelast, Kupplung ja. und so weiter, habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, weil ich kein Nutzer bin. Aber Fahrwerk ist sehr schön. Ja, ne? Sehr ausgewogen, finde ich. Überhaupt nicht schwammig oder so. Lenkt sich gut. Also nicht zu direkt, aber auch nicht so indirekt. Also Perfekter Kompromiss. Auffahrwarnung, also Assistenzsysteme, erwarnte ich. Alles klar. Es ist also alles da, was man braucht. Sogar mehr als man braucht. Und der Wendekreis. Jens, was sagst du zum Wendekreis? Bin ich gespannt. dass Du könntest jetzt hier theoretisch wenden. Hier das auf der gleichen Straße. mir klebt einer am Rad. Also. Ja, der Wendekreis ist ja extrem. Was hat er? 10 Meter? Schätze ich mal. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du könntest jetzt hier drehen einmal. Das mhm. Das ist wirklich ein ganz... Also, mega. Das ist ja mega. Ah, doch, doch, doch, doch, doch. Es passt, es doch, passt, das passt. Doch, doch. <lacht> ist ja fast wie der Honda. Wahnsinn, ne? <lacht> genau. So, jetzt blinke ich. Genau. Jetzt sieht man hier eine 360-Grad-Ansicht, weil ich blinke. Genau, und weil du nach rechts blinkst, geht die Kamera nach rechts und du das kannst... Das heißt, der hat wie viele Kameras? Drei? Vier? Äh, vier. Und du kannst die Felge sehen. Siehst du hier die Ganz Felge? Sicherlich. Kann ich auch hinten? Nee, ich kann das Doch, nicht doch. doch, kannst du. Nimm mal den Blinker weg. Warte. So, jetzt ist Na, jetzt vorne und jetzt rückwärts Seite. Ah, cool. Und das in der Klasse, ne? Ja, und bei dem Preis alles. Also die Chinesen, die haben sowas halt immer irgendwie auf dem Grabbeltisch, diese Elektronik, die man hier braucht. Das kostet bei denen alles nichts und deswegen ist das alles hier so wunderbar integriert. Und bei den deutschen Herstellern, da zahlst du dann irgendwie 2000 Euro Aufpreis, damit du sowas mal haben darfst. Das ist der Unterschied. Ich komme gar nicht drüber hinweg, dass der eine elektrische Sitzverstellung hat in der Preisklasse. <lacht> der Jens hier. ja, ich merke auch Memory? Rest. Nein, leider nicht. Fahrprofile? N äh, ja, aber äh, dann speichert na, er nicht. Meine definiert, ja. Genau, nein, speichert na, ich meine das er jetzt nicht. Nur das, das war jetzt nur die, der Modus, ne? aber er speichert N nicht das, Stimmt, hat, das Profil deine Einstellung hier von Leider nicht. So. Ja, das wäre ja auch ein bisschen. Okay, zu das wäre jetzt noch on top. Ne? Aber hier Tempomat kannst du hier direkt aktivieren. Tempomat, Abstandstempomat, jetzt ist Autopilot an, wenn das grüne Lenkrad das ist grün. an ist. Das kannst du mal zeigen, genau. Hände sind weg. Jetzt kommt eine Kurve. No. Sehr souverän und er ist so ein bisschen wie bei Tesla, das Lenkrad ist so ein bisschen festgetackert. Ja. Ich kann das gar nicht so bewegen. Es ist quasi so wie bei Tesla, dass er jetzt driftet er gerade raus. Ja, das war zu eng. Okay. War auch diese Unebenheiten hier schluckt er souverän. Er hat auch Schildererkennung, aber passt die Geschwindigkeit nicht dynamisch an. Ja, machen auch nicht alle Autos. Machte der ID 5 letztens auch nicht muss ich übernehmen. Ja nur einmal kurz anfassen. Ja, also wahnsinnig gut. Also für diese Preisklasse wahnsinnig gut. Ja, Thema Ladeleistung. Wie sieht es denn aus beim MG4? Haben wir, äh, noch, können wir noch kurz erwähnen. Also offiziell kann er 130, aber ich habe schon öfters 142 gesehen. Bis 45 hält er. Wir haben momentan 49 Prozent im Akku. Jetzt stecken wir die mal an. Genau. Und gucken, was er macht. 120 kW bei 50 Prozent. ja das muss erstmal einer schaffen und keine Betriebstemperatur, ganz wichtig. Oh, jetzt ist aber gut und wir haben schon 53 Prozent. Dann hast du jemals so schnell geladen mit dem Auto bis ja, jetzt? Ja klar, also ich habe eben bei 6 Prozent angeschlossen heute Morgen, wo ich hier ja, hin aber kann. ich meine bei dem Ladestand. Nein, nicht mit 50 Prozent. Nein. Jetzt haben wir 122, ich steig immer noch. Genau. Also unser Peak war 123,4 bei 50 Prozent angefangen. Ich würde sagen, eine saubere Leistung. Top-Leistung. Top Wirklich. Das ist auch wieder ein Argument für das Auto. Absolut. Geil. Viele dieser günstigen Autos, die haben ja eine schlechte Ladeleistung. Die gehen also auf 80 kW, 90, wenn du Glück hast. Aber das da... Und ihr Lieben, noch ganz wichtig. Ich habe ihn mit kaltem Akku angeschlossen. Der stand drei Tage in der Garage. Bin 800 Meter zur Ladesäule gefahren. Er hat direkt bei 30% 110 gezogen. Mit ganz eiskalter Batterie. Bedeutet, der Akku hält nicht. Doch, das tut er. Oh, hier, du hast gesehen. So Licht, äh, was ist das hier? Lichtspiele. Lichtkunst, Lichtspiele genau. hier. Wie findest du das Heck? Aber ganz ehrlich, du, Nasila, als Frau? Ich als Frau? Ja. Äh, schick. Ehrlich? Ich finde ja, es äh, ich find's gewöhnungsbedürftig. Ich finde es erstmal schick, aber so auf Dauer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die Nachtsilhouette, die ist richtig cool. Wenn die Lichter aus sind, äh, ist dieser, dieser, dieser coole Faktor deutlich geringer. Das stimmt. So, und jetzt die Gretchenfrage. Geht das Laden des MG4 am Supercharger? Genau. Wir suchen uns jetzt eine. Das ist die 1C hier übrigens. Laden Sie Ihr nicht Tesla-Fahrzeug. So, genau. Ähm, Hilden Germany. 24 Stück. Und wir haben die 1C. Und Ladevorgang starten. Zack. Kreditkarteninformationen sind schon hinterlegt. Jetzt geht das an den Server. Oh, er hat schon mal kommuniziert. Ja, ja, genau. Kommt gleich. Kommt gleich. 53 kW kriegst du jetzt. Da. Perfekt. Fängt an. was kostet das Ganze? Das kostet hier pro Minute. Sehen wir nicht. Das dürfte so 69 bis 61, 62 Cent kosten. Die haben ja die Preise letztens gesenkt vor okay. zwei Tagen. Okay. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 62 Cent okay. die Kilowattstunde. Auf jeden Fall, er lädt, man sieht das hier oben rechts an dem blinkenden Blitz und wir kriegen 67 kW, Lade, 68 kW Ladele. Das ist ein super Wert bei 70 äh, Prozent. Genau, 70 Prozent Akkustand, ja. Finde ich auch. Sehr gut, sehr gut. Sehr genau. gut. Ja, ich bin jetzt nicht lange gefahren, das war jetzt ja vielleicht ein Kilometer, aber wir hatten alles dabei und das hat mir total gut gefallen. Der äh, ist genau das, was wir brauchen in dem Preissegment und ist ein super Auto. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr äh, so ein Auto sucht in der Preisklasse, auch in der Größe, in der Golfklasse, elektrisch fahren wollt. Bis zu 300 Kilometer im Sommer und 250 km im Winter Reichweite und das zu dem Preis. Volle Hütte im Prinzip mit allen Assistenzsystemen, was noch viel teure Autos machen. Noch, noch haben, eine oder? wichtige Info, Thema ähm, Inspektion. Alle 25.000 Kilometer oder einmal jährlich, was man, ich schade finde, nehmen, ja? Ja, jährlich und ähm, sieben Jahre Garantie. Okay, auf das gesamte Auto? Und, äh, ich glaube, fünf Jahre auf das gesamte, gesamte und sieben Jahre Akku und Antriebseinheit. Komisch, die meisten bieten acht. Aber, Aber nagel mich nicht fest, <lacht> liest es nochmal durch. Auf jeden Fall Garantie und so weiter, alles gut. Ja. Ja. Na Jedenfalls schaut euch den Wagen an, MG4, vier, wie ihr wollt. Ich kann den echt sehr empfehlen. Mein kurzer Eindruck hier, diese Stunde, mit dem ich mich heute mit dem Wagen beschäftigt habe, mit Tarek zusammen, ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, wenn das jetzt hier Schule macht mit solchen Autos in der Qualität, auch in der Preisklasse, dann wird auf dem Elektroautomarkt das für die deutschen Hersteller schwierig. Also in Deutschland, klar, die Deutschen kaufen gerne deutsche Autos. Aber wir reden ja auch von einem globalisierten Markt. Und solche Autos auf dem globalisierten Markt, den musst du erstmal schlagen. Ja, Leute, das war mein Video zum MG4 mit Tarek. Ne, das Dreamteam wieder vereint. Ich finde es so schade, <lacht> dass Jens so weit weg wohnt. Ja, gleichfalls, ne? Warum also, ziehst du nicht mal Richtung Bremen? Echt? Ey, vielleicht mache ich das sogar, ne? Wenn ich da einen Job <lacht> in der die Straßenbahn übrigens. <lacht> Ach, Straßenbahn. Ja. Machst du mal eine Abmoderation? Ja, Leute. Ähm Kanal Move Electric und Elektrobise abonnieren, nicht vergessen, für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind und irgendwie gucken, was wollen die denn von mir, was ist das denn für einer? Also Elektromobilität in feinster Form hier auf Move Electric und natürlich bei mir. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommen, ihr Lieben. Danke fürs Mitnehmen in deinem Auto. Danke für deine professionelle Nein. Meinung, was für mich super wichtig ist. Und Anna Sila natürlich herzlichen Dank. Gerne. Unsere zweite Kamerafrau. Ja.